Google Plus nutze ich privat zum Beispiel nicht, aber beruflich hingegen schon. Liegt, glaube ich, auch daran, dass man sich äh, gerade jetzt bei diesen beiden sozialen Netzwerken entscheidet, äh, in welchem von beiden man dann auch wirklich aktiv sein will. Wir haben zumindest jetzt hier bei der Stiftung das Gefühl, dass wir über Facebook vielleicht auch eher unsere Zielgruppe erreichen, also die liegt dann auch so in der Altersgruppe 25 bis 35 und da merken wir auch, dass viel mehr Interaktion dann tatsächlich mit den Menschen passiert. Wir halten aber auch immer die Augen offen, welche neue Dienste so auf dem Markt purzeln sind unglaublich viele und wir wissen auch, wir können nicht überall dabei sein. Als letztes haben wir uns jetzt auch mal Pinterest angeschaut, das ist auch ein toller Ansatz mit vielen Bildern. Da haben wir aber für uns gemerkt, dass es momentan auch gar keinen Sinn macht, überall mitzuspielen.